Hallo! In diesem Video schauen wir uns ein paar erste Design-Pattern an. Und zwar geht es hauptsächlich um Design-Pattern, die sich so ein bisschen um die gröbere Struktur einer grafischen Oberfläche kümmern und so ein bisschen festlegen, wie das prinzipiell aufgebaut sein sollte. Ich habe mich da dementsprechend für Pattern für die Applikationsstruktur und für die Navigation entschieden. Man hätte jetzt hier vielleicht auch noch andere Pattern hinzunehmen können, aber ich wollte diesen Abschnitt jetzt auch nicht zu groß gestalten. Deswegen erstmal nur die beiden. Was sie bei den Pattern vielleicht merken werden, ist, dass sie einfach viele Dinge schon mal gesehen haben und irgendwie kennen und sagen, Mensch, warum gucke ich mir das Ganze jetzt eigentlich an? Der Grund ist einfach der... Ich möchte Ihnen so ein bisschen zeigen, was sind denn eigentlich Pattern? Und natürlich werden Sie einige Pattern davon schon erlebt haben oder selber bedient haben. Vielleicht haben Sie einige Pattern auch schon selber eingesetzt. Das gehört ganz normal bei, bei Pattern dazu, weil Pattern sollen ja bewusst so gestaltet sein, dass sie immer wiederkehrende, gleichartig funktionierende Muster sind. Und wenn ich Ihnen jetzt nur Pattern vorstellen würde, die sonst noch niemand kennt, dann wären es ja keine immer wiederkehrenden, gleichartigen Muster. Das heißt, wundern Sie sich nicht. Wenn Sie jetzt hier einfach so einen gewissen Wiedererkennungswert haben, das ist gar nicht so schlimm. Aber vielleicht erfahren Sie auch noch das ein oder andere Neue und oder sagen vielleicht bei dem einen oder anderen Pattern, Mensch, ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass das eigentlich überall immer genau gleich gestaltet ist. Ähm, ganz interessante Sache, das zu wissen, dass es dafür auch ein richtiges Pattern gibt. Und wenn ich irgendwann mal selber in der Situation bin, etwas designen zu müssen, dann kann ich ja mal daran denken, genau dieses Pattern dann nochmal nachzuschlagen, zu gucken, wie mache ich das eigentlich richtig, um es dann entsprechend einzusetzen. Fangen wir doch einfach mal an. Ein erstes Pattern für die Applikationsstruktur ist das sogenannte Feature Search and Browse. Das wendet man üblicherweise an, wenn man relativ viele unterschiedliche Inhalte hat, in denen die Nutzerinnen und Nutzer irgendwie suchen sollen. Was bedeuten die Begriffe Feature Search and Browse? Es ist relativ einfach. Ein Feature ist eine relativ prominente Darstellung der zu erwartenden Inhalte, die also irgendwie in dem... Werkzeug, worum es dann geht, also wahrscheinlich hauptsächlich eine Webseite, die also ein paar Beispiele davon relativ prominent darstellt. Dann ist es aber so, dass es ja nur so eine sehr kleine Auswahl von den Dingen ist, die da drin enthalten ist und den Nutzern brauchen, muss man dementsprechend auch noch anderen Zugriff zu den Inhalten geben. Und dafür bietet sich dann zum anderen ein Suchfeld an, über das die Nutzerinnen und Nutzer suchen können. Und man kann auch in den Inhalten browsen. Das heißt, man hat die Möglichkeit, über eine Liste von Inhalten oder eine Liste von Kategorien von Inhalten entsprechend Schritt für Schritt in die Richtung zu wandern, wo dann die Inhalte sind, nach denen man sucht. Recht typisch ist diese oder dieses Pattern für die Anwendung in Online-Shops. Und ich könnte jetzt hier diverse größere Online-Shops benennen, aber Sie werden sicherlich einiges gleich so ein bisschen selber dann wiedererkennen. Also ich habe es jetzt hier mal beispielhaft für links, wie es auf einer Website äh, sein könnte und rechts, wie es dann vielleicht in einer App dargestellt ist, äh, visualisiert. Man hat dann hier zum einen die Features, die also relativ präsent und auch relativ zentral in der Website oder in der App präsentiert werden. Man hat aber auch ein Suchfeld, mit, mit dem dann innerhalb dieses Angebots entsprechend gesucht werden kann. Aber gleichzeitig hat man auch die Möglichkeit zu, äh, zu browsen, indem man zum Beispiel in, dem, in der linken Darstellung über die Kategorien geht oder über die Inhalte, die dort unten drunter schon dargestellt sind, oder eben in der App genau das Gleiche, dann, dass man eben... Unterhalb des, des Features, also des prominentesten beworbenen äh, Inhalts, dann noch Zugriffe auf andere Inhalte oder Kategorien der gleichen Art oder ja, konkretere Art hat. Das heißt, Feature Search and Browse ist sicherlich eine Sache, die Sie überall schon mal gesehen haben aber wahrscheinlich ist es ihnen nicht so bewusst gewesen, dass es sich dabei tatsächlich um ein richtiges Pattern handelt, also dass man genau diese drei Dinge, wenn dann, irgendwie berücksichtigen sollte. Und es funktioniert tatsächlich auch ganz gut. Also es wird eingesetzt, ob das jetzt bei Amazon ist oder ob sie bei irgendwelchen technik online shops sind, wo auch immer. Es wird sogar relativ häufig auch mittlerweile bei Blogs oder sowas eingesetzt, dass sie halt zum Beispiel einen neuen Blog-Eintrag relativ prominent als Feature beworben haben, aber sie haben genauso die Möglichkeit, zwischen Blog-Einträgen, zu suchen, indem sie entweder die Suchmaske verwenden oder tatsächlich eine Browse-Möglichkeit haben, zum Beispiel nach Datum oder ähnlichen Kategorien, wo man dann gegebenenfalls nachsuchen kann. Das ist also ein erstes relativ großes Pattern, was schon mal so grundlegend vorgibt, welche Elemente es vielleicht innerhalb einer ähm, ja, Applikation geben sollte. Übrigens, wenn man das Ganze auf Mobiltelefon macht, dann nennt man das... Äh, Vertical Stack, das liegt halt auch daran, also jetzt nicht nur das Suchen, also Feature Search und Browse, sondern generell die Auflistung, dass man eben so von oben nach unten dann die Dinge so durchsortiert, das nennt man Vertical Stack, einfach weil es auf Mobiltelefonen, wenn man genau das macht, was man hier jetzt hat, gar nicht anders gestalten kann. Aber Sie sehen einfach, also Vertical Stack kommt daher, dass man die einzelnen Reihen hat, die sich hier übereinander befinden. Also Sie haben ganz oben so eine Reihe Logo-Überschrift, darunter ist dann das Suchfeld, darunter dann das Feature und darunter dann die Kategorien. Das ist also ein, ein senkrechter Stack, der hier aufgebaut ist und deswegen wird es auch als Vertical Stack bezeichnet. Ein nächstes Pattern, was ebenfalls eine Vorgabe für eine prinzipielle Applikationsstruktur ist, ist ein sogenannter stream ein Stream wird oft verwendet, wenn man relativ viele ähnliche Inhalte hat, also auch zum Beispiel wieder Blog-Einträge, aber das können auch äh, Nachrichten sein oder was auch immer. Und wenn möglich, haben diese Einträge auch noch in irgendeiner Form eine zeitliche Bedeutung. In dem Fall sollten sie dann auch antichronologisch sortiert sein, sodass letztendlich immer das Neueste, was dort aufgeführt ist, auch ganz oben steht. Beispiele, wo sowas üblicherweise eingesetzt wird, ist eben bei Timelines, ob das jetzt in sozialen Netzwerken ist oder eben bei News oder wo auch immer man irgendwie so eine zeitliche Abfolge hat, bei Blog-Einträgen und so weiter, da macht das durchaus Sinn. Das heißt, auch hier werden Sie wahrscheinlich sagen, ja, das ist doch irgendwie total klar, dass man das bei bestimmten Sachen so macht. Ich wollte aber trotzdem noch mal darauf hinweisen, das ist tatsächlich ein Pattern. Und wenn Sie irgendwann mal darüber nachdenken, Webseiten zu gestalten oder andere Schnittstellen zu gestalten, in denen genau diese Situation ist, dass Sie halt irgendwie so chronologische Inhalte haben, die dann irgendwie angezeigt werden sollten, dann wissen Sie jetzt gleich, okay, wenn zeitlicher Inhalt dann vielleicht auch antichronologisch, und wenn Sie sich die Details zu den Pattern dann in der Literatur auch nochmal genauer ansehen, dann wird es noch viel mehr Hinweise geben, worauf Sie so alles achten könnten, damit Sie das Pattern ganz sauber implementieren. Es gibt noch weitere Pattern, in denen es dann darum geht, die grundlegende Applikationsstruktur festzulegen. Ein Pattern ist zum Beispiel der Picture Manager. Picture Manager wird verwendet, wenn Sie relativ viele ähnliche Inhalte haben, die Sie aber bildlich darstellen können und wo Sie dann eben über die bildlich dargestellten Inhalte dann zum einen eine Übersicht brauchen, aber eben auch Details angezeigt werden sollen, die zu jedem Inhalt irgendwie zur Verfügung stehen. Das heißt, Sie haben zwei Ansichten. Eine Ansicht, das ist jetzt hier visualisiert, die linke Ansicht, stellt halt die Übersicht dar mit den Inhalten in Form einer bildlichen Darstellung und wenn Sie dann eben auf einen Inhalt klicken, dann kommen Sie zu einer Detailansicht, wo Sie die, den entsprechenden Inhalt vergrößert dargestellt sehen und irgendwie drumherum, rechts daneben oder vielleicht auch so mit so einem leichten Overlay über das Element dann Zusatzinformationen sehen können. Auch hier wieder, ja, irgendwie kenne ich das ja schon, habe ich irgendwie schon mal gesehen. Ja, natürlich haben Sie das schon mal gesehen, aber es ist eben auch wieder hier ganz wichtig zu wissen, das ist ein Pattern und wenn Sie mal in dieser Situation sind, dass Sie etwas Ähnliches gestalten sollen, dann können Sie eben bei dem Pattern Picture Manager mal nachsehen und gucken, wie macht man das denn jetzt eigentlich richtig, worauf sollte ich vielleicht noch achten, was gibt es noch zu bedenken. Das nächste Pattern, was ich Ihnen jetzt zeige, ist vielleicht ein Pattern, was Sie noch nicht so oft gesehen haben, weil es nämlich hauptsächlich bei zum Beispiel Grafikprogrammen Einsatz findet, aber eben auch ähm, bei, bei PowerPoint oder dergleichen. Aber man muss dann schon letztendlich solche, ähm, äh, solche Programme haben, in denen das äh, Einsatz findet. Das ist nämlich Canvas plus Paletti. Das ist ein äh, Pattern, in dem es darum geht, meistens äh, ja, Dinge zu bearbeiten mit dem nach dem What-You-See-Is-What-You-Get-Prinzip. Das heißt, äh, sie bearbeiten die, die Dinge mit direkter Manipulation, so wie das jetzt hier unten im Beispiel dargestellt ist. Und ähm, Es wird aber nicht möglich sein, alles über die direkte Manipulation zu machen, sondern äh, sie möchten vielleicht noch neue Elemente hinzufügen oder möchten vielleicht die Farbe ändern oder möchten irgendwelche anderen Dinge ma machen. Und dafür haben sie halt Links oder rechts von dem entsprechenden Canvas, wo die eigentliche Bearbeitung stattfindet, da haben Sie dann eine Palette, die Ihnen unterschiedlichste Werkzeuge zur Verfügung stellt, um jetzt Inhalte weiter zu erstellen oder auch Inhalte weiter zu bearbeiten. Und ganz häufig wird das eben verwendet, zum Beispiel in der Bildbearbeitung, beim Erstellen von Präsentationen oder bei ähnlich gelagerten Oberflächen, wo es eben darum geht, zentrale Dinge, ähm, hauptsächlich durch direkte Manipulation zu ja, erstellen und zu bearbeiten. Das nächste Pattern, was ich jetzt hier aufführe, ist wieder eins, wo Sie sagen, ja, das hatte ich auch schon mal, aber da wusste ich vielleicht gar nicht, wie das heißt. Das ist das Wizard-Pattern. Ein Wizard ist etwas, was Sie Schritt für Schritt durch eine... Sequenz von Schritten halt durchführt, die Sie einfach erledigen müssen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das kennen Sie vielleicht zum Beispiel von der Installation von Software oder das Einrichten von Nutzerkonten. Das kann aber auch noch an ganz anderen Stellen Einsatz finden. Warum ist Wizard letztendlich so ein interessantes und wichtiges Pattern? Nun ja, oft ist es so, dass wenn Nutzerinnen und Nutzer Aufgaben erledigen sollen, dass zu den Aufgaben einfach relativ viele Schritte gehören. Und wenn man jetzt versucht, zum Beispiel diese Aufgaben in einer relativ großen Ansicht irgendwie nacheinander darzustellen und auch nacheinander ausführbar zu machen, dann wird das oft recht unübersichtlich. Die Nutzerinnen und Nutzer sind dann vielleicht auch überfordert. Ein Wizard, ja, bricht letztendlich diese gesamte Liste auf und versucht das so zu gestalten, dass es für Nutzerinnen und Nutzer einfach viel einfacher ist. Das sind so kleine handhabbare Pakete, die man dann Schritt für Schritt abarbeiten kann. Man kann das Wizard-Pattern tatsächlich auch noch ein bisschen anpassen, indem man zum Beispiel es auch erlaubt, zurück zu navigieren oder dass man direkt bestimmte Schritte des Wizards anklicken kann. Aber wie gesagt, das Ziel ist eigentlich, größere Aufgaben in kleinere Aufgaben runterzubrechen und es somit den Nutzerinnen und Nutzern einfacher zu gestalten, bestimmte Aufgaben durchzuführen. Ein weiteres Pattern ist tatsächlich ein sogenannter Einstellungsdialog. Jetzt werden Sie wahrscheinlich auch sagen, ja Mensch, wenn ich irgendwie nach Einstellungen suche, dann suche ich natürlich nach irgendwo einem ähm, Dialog, wo ich die Sachen einstellen kann. Aber es ist ganz wichtig, dass es dieses Pattern gibt, denn sonst könnte man nämlich unter Umständen auf die Idee kommen, dass man ja alle möglichen Einstellungen an allen möglichen Stellen irgendwie den Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung stellt. Und das sollte man aber vermeiden. Ein Einstellungsdialog dient genau dafür, dass man eben alles, was irgendwie konfigurierbar ist im Rahmen einer Nutzerschnittstelle, dass man das an einer zentralen Stelle komplett konfigurieren kann. Einstellungsdialoge werden dadurch natürlich auch manchmal relativ groß, aber sie haben einfach den Charme, dass man alles an einer zentralen Stelle findet. Innerhalb eines Einstellungsdialogs kann man dann natürlich auch wieder versuchen, andere Pattern einzusetzen, die ein bisschen helfen, das Ganze zu unterstützen, ähm, ja, bestimmte Dinge vielleicht aufzubrechen. Zum Beispiel ist es oft so, dass in einem Einstellungsdialog Wizards nochmal aufgerufen werden können, mit denen dann komplexere Einstellungsschritte oder komplexere Einstellungsaufgaben Schritt für Schritt durchgespielt werden können, sodass die Nutzerinnen und Nutzer dann ihre ganz persönlich präferierten Einstellungen vornehmen können. Ein weiteres Pattern für die Applikationsstruktur ist ein sogenanntes Dashboard. Meistens steht dort dann auch auf der entsprechenden Oberfläche, das hier ist ein Dashboard. Dashboards haben die Möglichkeit, dass sie halt als Einstieg für eine entsprechende Nutzerschnittstelle für sich selbst als Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit haben, ihre Inhalte selbst zu organisieren. Es wird zum Beispiel bei Bankwebseiten eingesetzt, das heißt, wenn Sie sich zum Beispiel bei der Website einloggen, dass Sie dann eine gewisse Übersicht bekommen zu Dingen, die für Sie relevant sind. Da wird Ihnen dann zum Beispiel schon mal direkt Ihr Kontostand angezeigt, an anderer Stelle steht, wie sich Ihre Aktien entwickelt haben und dann haben Sie vielleicht noch irgendwie die Möglichkeit, direkt auf Ihr Postfach von der Bank zuzugreifen. Und da wird ihnen dann auch angezeigt, wie viele neue Nachrichten sie zum Beispiel haben. Ähnlich wird das eben auch bei E-Mail Anbietern heutzutage gemacht, weil ja die E-Mail Anbieter mittlerweile nicht mehr nur E-Mails zur Verfügung stellen, sondern eben zum Beispiel auch Online Speicher, wo sie ihre Daten ablegen können und dergleichen. Dashboards sollten prinzipiell auch für die Nutzerinnen und Nutzer eigentlich konfigurierbar sein. Das heißt, dass ich einfach selber festlegen kann, was sind denn für mich die wichtigsten Dinge, die ich beim Starten einer Applikation dann auf jeden Fall sehen möchte und wo sollten die Dinge dargestellt sein und äh, vielleicht kann ich die einzelnen Dinge auch noch so ein bisschen tailern, dass ich halt zum Beispiel sage, äh, das ist jetzt für mich die wichtigste Information aus, zum Beispiel wenn es eben darum geht, jetzt den Kontostand anzuzeigen, dass sie eben nicht den Stand aller möglichen Konten anzeigen, sondern vielleicht nur von einem bestimmten Konto, weil sie sagen, das ist das Wichtigste, die anderen interessieren mich gar nicht so dolle. Sowas zum Beispiel. Das würde dann dazu gehören, dass man das ganz genau detailliert festlegen kann, was dort angezeigt wird, aber dass Sie vielleicht auch die einzelnen Elemente auf dem Dashboard hin und her schieben können, um selber festlegen zu können, was ist jetzt denn eigentlich wo, um dann selber auch festlegen zu können, was ist für mich das Wichtigste und sollte dementsprechend zum Beispiel ganz weit oben dargestellt werden. Ein weiteres Pattern, was eine grundlegende Struktur für die Applikation vorgibt, ist das sogenannte oder sind alternative Ansichten, Alternative Views auf Englisch. Und da hat man dann die Möglichkeiten, mehrere Ansichten auf die gleichen Daten zu bieten. Das ist an einigen Stellen durchaus sinnvoll, weil man ja manchmal in die Daten mit unterschiedlichen Sichten reingehen will. Also wenn Sie zum Beispiel eben Ihre Ihre Kontodaten jetzt wieder nehmen, dann ist es auf der einen Seite vielleicht wichtig, genau zu sehen, was ist denn jetzt eigentlich in der letzten Woche zum Beispiel auf meinem Konto passiert? Welche Eingänge, welche Ausgänge hatte ich? Aber vielleicht möchten Sie ja genauso sehen, solche zusammenfassenden Ansichten. Ähm, wofür habe ich denn prinzipiell Geld ausgegeben? War das eher so Freizeitspaß oder waren das Lebensmittel und so weiter? Das heißt, Sie haben eigentlich den gleichen Datensatz, aber Sie können auf unterschiedliche Weise darauf zugreifen. Und was heutzutage gar nicht mehr so oft innerhalb einer Applikation dargestellt wird, aber trotzdem für manche Applikationen noch relativ relevant ist, sind mehrere Arbeitsbereiche, wo man einfach die Möglichkeit hat, zwischen kompletten Arbeitsbereichen und dementsprechend auch zwischen kompletten Aufgaben zu wechseln, die Sie vielleicht machen müssen. Wie gesagt, innerhalb von vielen Applikationen ist das heutzutage gar nicht mehr so relevant, aber bei so generellen Applikationen oder gar Betriebssystemen ist das durchaus unterstützt. Also Microsoft Windows hat es ja zum Beispiel, dass sie dort einfach verschiedenste Arbeitsbereiche haben, aber auch die ganzen Browser haben zum Beispiel Tab Browsing, sodass sie einfach die Möglichkeit haben, in unterschiedlichen Tabs unterschiedliche Inhalte gleichzeitig zu laden und dann zwischen den Tabs zu wechseln, um halt unterschiedliche Aufgaben parallel machen zu können. Ja ist sicherlich eine Sache, wo man auch wieder sagt, pff, ja, kenne ich schon und äh, was ist da rein jetzt so besonders. Das kann aber auch hier wieder sehr hilfreich sein, wenn Sie nämlich genau diese Situation haben, dass Nutzerinnen und Nutzer mit einem und demselben Werkzeug unter Umständen arbeiten, aber mehrere Aufgaben damit bearbeiten können und während der Bearbeitung mit der einen Aufgabe zum Beispiel unterbrochen werden und dann eine andere Aufgabe gleichzeitig erledigen sollen, also schnell mal umswitchen äh, müssen, dann bietet es sich wiederum an, dann schnell in einen anderen Arbeitsbereich wechseln zu können, wo man dann machen kann, was man so braucht, um diese schnelle Zwischenaufgabe zu erledigen und dann wieder zurückzuwechseln zu dem Stand, den man vorher bei der anderen Aufgabe letztendlich hatte. Damit sind wir mit den Pattern für die Applikationsstruktur auch soweit erstmal durch. Wie gesagt, Sie werden wahrscheinlich einiges wiedererkannt haben. Mal gucken, ob das bei den nächsten Pattern, nämlich den Pattern für die Navigation, auch noch so ist oder ob es da schon so ein paar Sachen gibt, wo Sie sagen: Mensch, da wusste ich jetzt aber nicht, dass das etwas ist, was man äh, durchaus wiederverwenden kann. Das erste Pattern, was wir im Bereich der Navigation haben, sind sogenannte klare Einstiegspunkte. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Website haben und den Nutzerinnen und Nutzern relativ klar machen wollen, oder eindeutig klar machen wollen, was so die ersten Schritte sind, die Sie auf dieser Website gehen können, dann sollten Sie solche klaren Einstiegspunkte haben. Das sind über, üblicherweise, wie hier jetzt dargestellt, relativ große Interaktionselemente, die relativ deutlich auch klar machen, worum es da geht, wenn man da also entsprechend draufklickt. Das kann man zum Beispiel auch verwenden, wenn man jetzt eine ein Werkzeug hat, was aber für prinzipiell zwei recht unterschiedliche Nutzerinnengruppen gedacht ist dann könnte man ihnen sagen, links habe ich den Einstieg für die eine Nutzergruppe und rechts habe ich den Einstieg für die andere Nutzergruppe. So was könnte man also darüber erledigen. Ein weiteres Pattern, was für die Navigation nicht ganz unwichtig ist und auch so ein bisschen die Grundstruktur der Applikation festlegt, ist das Pattern für Login-Werkzeuge. Das besagt nämlich, dass Login-Werkzeuge bei entsprechenden ja, Nutzerschnittstellen hauptsächlich oben rechts sich befinden sollten. Das ist natürlich heutzutage bei Webseiten eine ganz wichtige Sache, weil man sich oft bei Webseiten irgendwo einloggen muss. Und da ist es tatsächlich so, Sie brauchen nicht zu versuchen, Login-Werkzeuge heutzutage noch woanders hinzupacken, außer oben rechts. Ansonsten werden die Nutzerinnen und Nutzer es potenziell nicht wiederfinden. Zu Login-Log-Werkzeugen kann natürlich einiges gehören. Es ist zum einen natürlich die Möglichkeit, sich wirklich einzuloggen, wenn man noch nicht eingeloggt ist. Aber es gehört auch dazu, dass dort oben dann zum Beispiel Informationen darüber sind. Wie geht es eigentlich mit meinem Nutzerprofil? Kann ich darüber irgendwie Dinge einstellen, die zu meinem Nutzerprofil gehören? Oder kann ich mich darüber auch abmelden? Das sind alles Dinge, die dann oben rechts bei diesen entsprechenden Login Tools dargestellt werden sollten. Und wenn Sie mal darauf achten, heutzutage ist das tatsächlich auf fast allen Webseiten der Fall. Was leider nicht auf fast allen Webseiten der Fall ist, ist das nächste Pattern, um das es hier noch geht. Das ist nämlich der sogenannte Escape Patch. Ein escape patch ist für Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, relativ schnell wieder zurück auf die eigentliche Startseite zu kommen. Das wird üblicherweise darüber gemacht, dass man das Logo, was sich oft links oben auf Webseiten zum Beispiel befindet, anklicken kann oder aber auch die Überschrift, also was meistens dann ja der Firmenname ist, wenn es um eine Firmenwebsite geht oder ähnliche Dinge. Das heißt irgendwas, was, was oben auf allen Unterseiten gleich ist, dass wenn man das dort anklickt, dass man dann einfach zurückkommt zur Home-Ansicht und zumindest Stand heute, wo ich dieses Video aufzeichne, ist es bei einigen Webseiten nicht der Fall, dass das so ist. Ein Beispiel, was ich da habe, ist die Deutsche Bahn. Wenn man sich bei der Deutschen Bahn ein Ticket bucht, kommt man durch so einen Ticket Wizard, ja, der einen so Schritt für Schritt durch den Ticketkauf leitet. Irgendwann ist man dann fertig, hat den Ticketkauf abgeschlossen. Wenn man dann nochmal ein neues Ticket buchen möchte, dann ist zwar links oben ein Deutsche Bahn Logo, aber das hat leider keine Funktion. Man hat von da aus keine andere Möglichkeit zurückzukommen auf die Startseite, um sich das nächste Ticket rauszusuchen, außer man gibt die URL der Bahn nochmal neu ein. Und das ist natürlich ein Problem, was ich tatsächlich schon häufiger hatte, weil ich häufiger dann auch mal mehrere Tickets gleichzeitig buche. Und da wäre es eben ganz gut, wenn die, wenn die Bahn da mal nacharbeiten würde. Das heißt, die Bahn hat hier ein Pattern vermisst, was aber für viele Nutzerinnen und Nutzer einfach ein ganz wichtiger Punkt ist. Gibt es übrigens auch nicht nur auf Webseiten, gibt es auch bei Apps. Also bei Apps zum Beispiel sollte eben grundsätzlich, wenn oben irgendwo noch das Logo eingeblendet ist, sollte eben mit dem Klick auf das Logo es immer wieder zurückgehen zum Startbildschirm der entsprechenden App. Gut. Ein weiteres Pattern, was für die Navigation dann hilfreich ist, ist dann das Fat Menu. Denn es geht ja nicht nur darum, so bestimmte grundlegende Dinge hinzubekommen, also so direkte Einstiege für ganz wichtige Sachen oder die Möglichkeit, wieder zurückzukommen, sondern Sie haben ja unter Umständen relativ viele Inhalte, die Sie auf Ihren Webseiten oder in Ihren Apps oder wo auch immer zur Verfügung stellen möchten. Und da bietet es sich manchmal an, eben nicht nur einfache Menüs zu haben, wo man dann wieder Untermenüs irgendwann bekommt und so weiter, sondern wenn man einfach den entsprechenden Platz auf der Oberfläche hat, dann kann man mit solchen Fat Menüs arbeiten. Fat Menüs sind nichts anderes als ähm, Menüs mit Untermenüs, die gleich mit äh, dargestellt werden. Was wir jetzt hier in dem Beispiel sehen, sind die... Äh, dunkelgrau gestalteten ähm, Bereiche, das sind mehr oder weniger Obersch äh, Oberüberschriften für die darunter hellgrau gestalteten äh, Links, die dann zu entsprechenden Inhalten führen. Das heißt, man strukturiert eine relativ große Anzahl an Links direkt so, dass die Nutzerinnen und Nutzer diese Struktur auch erkennen können und dann eben auch direkt in die Unterinformationen, die sich dann darunter befinden, auch direkt hinspringen können. Hier kommen wir dann ganz stark in den Bereich Informationsarchitektur. Wenn Sie sich also für Ihre Inhalte eine Informationsarchitektur aufgebaut haben, dann können Sie mit Hilfe dieser Informationsarchitektur auch relativ gut direkt ein solches Menu gestalten. Denn ähm, in dem Menü sind halt die gerade eben angesprochenen dunkelgrauen äh, Dinge. Das sind die Überschriften auf der ersten Leb Ebene Ihrer Informationsarchitektur, also die Label, die Sie dort vergeben haben. Und darunter befinden sich dann die Label, die Sie eben dann auch zu einer bestimmten Gruppe in der Informationsarchitektur hinzudefiniert ähm, haben. Das heißt, hier gibt es eine ganz klare äh, ja, Überlappung zwischen Informationsarchitektur und dem, wie Sie es dann auf der äh, grafischen Nutzerschnittstelle gestalten können. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, relativ viele Links zu Ihren Inhalten irgendwo aufzubereiten und das ist der sogenannte Sitemap-Footer. Der hat eine ähnliche Funktion wie ein FAT-Menu. Auch hier könnten Sie ja, mit Hilfe von bestimmten Gruppierungen von Links den Nutzerinnen und Nutzern weitere Direkteinstiege zu bestimmten Inhalten bieten, die für die Nutzerinnen und Nutzer relevant sein könnten. Hier ist es allerdings so, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt die zentralen Inhalte sein sollten, sondern eher die Inhalte, die die Nutzerinnen und Nutzer vielleicht nicht sofort als Ersteinstieg benötigen. Aber wenn man sich das jetzt schon mal so ein bisschen überlegt, was da jetzt so rechts dargestellt ist, also eine Website mit zwei Direkteinstiegen, einem üblicherweise eingeklappten Hauptmenü und einem Sitemap-Footer, sieht auf den ersten Blick tatsächlich schon mal sehr aufgeräumt aus und bietet den Nutzern einen relativ guten Ersteindruck. Und die Nutzerinnen und Nutzer haben aber trotzdem dann die Möglichkeit, über das Fat-Menü oder eben den Sitemap-Footer relativ gut auf die detaillierten und komplexen Inhalte, die sich sicherlich dahinter befinden, zuzugreifen. Es gibt noch ein paar weitere Pattern für die Navigation. Ein erstes ist ein sogenannter Deep-Linked-State. Das ist ähm, im Prinzip ein Link in Ihre Applikation hinein, der es Nutzerinnen und Nutzern erlaubt, direkt an eine bestimmte Stelle zu springen und wenn möglich auch noch mit entsprechender Vorkonfiguration. Ich habe jetzt hier als Beispiel mal einen Videolink benannt, wo man dann direkt die, eine bestimmte Zeit eines Videos anspringt. Aber das können auch tatsächlich noch ganz andere Sachen sein. Zum Beispiel, dass sie ein, auf, auf ein Formular verlinkt werden und dann das Formular zum gewissen Grad schon mal vorausgefüllt ist, weil einfach schon klar ist, wenn sie von einer bestimmten Stelle aus zu diesem Formular kommen werden, dass bestimmte Dinge in einer bestimmten Form vorausgefüllt sein könnten. Das heißt, sie erledigen damit einfach oder, oder nehmen den Nutzerinnen und Nutzern einfach damit bestimmte Aufwände ab, die sie sonst ja, hätten selber machen müssen, um eben zum Beispiel das Formular dann entsprechend selbst auszufüllen oder um das Video zum Beispiel an die richtige äh, Stelle zu bewegen. Das heißt, Deep State ist jetzt nicht nur Videos, sondern es kann auch auf alle möglichen anderen Inhalte bezogen werden, sofern es denn sinnvoll ist, die Inhalte in irgendeiner Form schon mal für die Nutzerinnen und Nutzer so passend vorzubereiten, wenn sie einem bestimmten Link folgen. Und das ist übrigens, ich habe jetzt die ganze Zeit von Links gesprochen, das ist jetzt nicht nur eine Sache, die man für Webseiten anwenden kann. Ich habe das zum Beispiel selbst schon mal für eine App implementiert. Die App zeigt als Start eine bestimmte Nachricht zum Beispiel an, über neue Informationen, die für die Nutzerinnen und Nutzer interessant sein können. Und darunter ist dann ein Link, wo die Nutzerinnen und Nutzer direkt in die entsprechende View springen können, die für sie dann ähm, interessant ist und die View ist dann auch schon so vorbereitet, wie die Nutzerinnen und Nutzer das für, den, ähm, ja, erst, für die Erstbenutzung dieser View am besten benötigen können. Ein weiteres Pattern für die Navigation sind sogenannte Breadcrumbs. Und bevor ich jetzt hier versuche, das äh, kompliziert textuell auch darzustellen, habe ich einfach mal ein Beispiel für Breadcrumbs hier direkt mit hingeschrieben. Wenn Sie also zum Beispiel in einer komplexen Informationsarchitektur sowas sehen wie hier, also zum Beispiel Home-Studium, Informatik, Studiengang, Formulare, dann zeigen Ihnen diese Breadcrumbs, also die Brotkrumen, zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wo Sie durch die Informationsarchitektur durchgewandert sind, um dann letztendlich zu einer bestimmten Information zu kommen. Auch hier ist wieder ein ganz klarer Bezug zur Informationsarchitektur. Denn wenn die Informationsarchitektur entsprechend komplex ist, dann ist es für die Nutzerinnen und Nutzer ja auch ganz wichtig zu wissen, wo bin ich denn eigentlich? Und gibt es vielleicht eine Ebene höher wieder etwas, was mich auch noch interessieren könnte? Und Breadcrumbs, also Brotkrumen, sind hier ein ganz wichtiger Hinweis. Warum heißt das eigentlich Breadcrumbs? Relativ einfach, wenn man durch eine Informationsarchitektur durchnavigiert, dann ist es ja ganz gut zu wissen, wie komme ich denn jetzt Schritt für Schritt wieder zurück? Ich könnte jetzt natürlich... Auch einfach die Zurücktaste im Browser nutzen, klar, keine Frage. Dennoch ist es für die Nutzerinnen und Nutzer ganz wichtig, auch zu sehen, wie bin ich da jetzt denn eigentlich hingekommen und wozu gehört das Ganze jetzt. Hier in dem Beispiel, was wir jetzt gerade haben, steht ja zum Beispiel etwas über Studien, über einen konkreten Studiengang, in dem Fall halt Informatik und dann irgendwelche Formulare dazu. Und ähm, wenn ich jetzt da drin bin, kann es ja auch sein, dass ich den falschen Studiengang ausgewählt habe. Aber das kann ich dann an dieser Stelle sehen. Ich muss es mir nicht merken als Nutzerinnen und Nutzer, sondern ich sehe es direkt in dem Brotkrumen. Wo bin ich denn gerade ganz konkret? Und wenn möglich, kann ich über diese Brotkrumen auch auf die entsprechenden höheren Ebenen direkt zurücknavigieren. Ich muss also zum Beispiel, um wieder drei Ebenen höher zu kommen, nicht dreimal den Zurück-Button im Browser drücken, sondern ich drücke einfach bei dem Brotkrumen auf die entsprechende Ebene und bin sofort wieder entsprechend zurückgelandet. Noch ein Pattern für die Navigation ist ein sogenannter Modal. Das ist ein Dialog, der über dem Hauptfenster liegt, also über allen anderen Inhalten. Und man kommt auch währenddessen an die anderen Inhalte nicht mehr dran. Solche Dialoge sind äh, ganz wichtig, um die volle Aufmerksamkeit von Nutzerinnen und Nutzern zu bekommen, wenn es denn irgendetwas gibt, was deren volle Aufmerksamkeit verlangt. Zum Beispiel, wenn die Nutzerinnen und Nutzer irgendwelche nicht wiederherstellbaren Daten löschen möchten und sie noch sie nochmal darüber informieren möchten. Das ist jetzt aber wirklich ganz wichtig. Wenn du das wirklich tust, dann gehen Dinge verloren. Dann ist das auf jeden Fall sinnvoll, dort über ein Modal zu arbeiten, damit die Nutzerinnen und Nutzer nicht aus Versehen das einfach mal wegklicken können, sondern gezwungen sind, auf jeden Fall auch darauf zu reagieren. Ein Letztes, nicht ganz unwichtiges Pattern für die Navigation ist die Animation von Übergängen. Denn die Animation von Übergängen hat einfach den Charme, dass Nutzerinnen und Nutzer wissen, was finde ich denn wo wieder. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Beispielnavigation eingebaut. Ich simuliere jetzt mal, dass dieser, äh, ja, dieser Mauszeiger, den wir hier haben, über der blauen Box, dass dieser tatsächlich klickt. Und wenn ich das simuliere, dann sehen Sie, dass sich die blaue Box bewegt. Und wenn ich Ihnen jetzt einfach mal die Frage stelle, wo ist die blaue Box, dann werden Sie sagen, die ist rechts raus. Ähm, das heißt, Sie wissen, die blaue Box ist rechts. Und gegebenenfalls könnte man sie von da aus dann auch wiederholen. Und... Ähm das gleiche Prinzip wird im Prinzip auch angewendet, wenn Sie zum Beispiel Apps haben, wo Sie so zwischen Screens hin und her wischen können. Durch dieses Wischen ist Ihnen als Nutzerinnen und Nutzer direkt klar, okay, das, was ich jetzt gerade nach links wegwische, das ist einfach nur links aus dem Bildschirm raus, aber es ist prinzipiell noch da. Es ist nicht verloren. Und äh, das hat letztendlich auch so ein bisschen was mit diesen Gestaltprinzipien äh, zu tun, mit dem gleichen Schicksal, Ja, also alles, was da irgendwie hingegangen ist, ist dementsprechend dann auch vermutlich da. Aber ähm, es ist unglaublich hilfreich für, für uns Menschen, genau sowas zu sehen, weil wir damit einfach ähm, unglaublich viel assoziieren können. Das sind so ganz unterbewusste Prozesse, die da bei uns stattfinden, mit denen wir dann als Designerinnen und Designer von Oberflächen wieder sehr gut arbeiten können, um Nutzerinnen und Nutzern einfach Dinge zu verdeutlichen. Damit kommen wir dann jetzt auch schon zu der Übung, die zu diesem Video gehört. In dieser Übung geht es darum, dass Sie selber mal Beispiele für den Einsatz der hier dargestellten Pattern suchen. Also zum Beispiel, wo haben Sie die Pattern irgendwie wiedergefunden, wo wurden sie entsprechend eingesetzt, wo wurde vielleicht von den Pattern ein wenig abgewichen. Vielleicht können Sie auch sagen, ob das jetzt gut war oder ob das vielleicht weniger gut war, davon abzuweichen. Vielleicht haben Sie aber auch eine Stelle gefunden, wo Sie sagen, Mensch, hier könnte nochmal ein zusätzliches Pattern eingesetzt werden weil hier fehlt irgendwie noch so ein bisschen was. Hier ist irgendwas nicht ganz so gut gelungen. Aber vielleicht gibt es auch die eine oder andere Stelle, wo Sie sagen, Mensch, also hier ist es jetzt wirklich auch mal ein bisschen zu viel des Guten. Hier wurde es mit den Pattern und dem Einsatz dieser Pattern dann tatsächlich doch ein bisschen übertrieben. Auch hier bin ich natürlich wieder etwas gespannt auf Ihre Beispiele. Vielleicht haben Sie ja mal Beispiele, die gar nicht so unbedingt was äh, mit Webseiten ähm, oder mit äh, Software zu tun haben. Vielleicht ist es ja mal die ein oder andere App. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich irgendein technisches Gerät, was sowas anbietet. Ich wäre zum Beispiel mal ganz gespannt darauf, ob es äh, ob Sie diese Pattern zum Beispiel bei Smart TVs in irgendeiner Form mal wiederfinden, die ja üblicherweise auch eine gewisse Informationsarchitektur haben wo es auch notwendig ist, dass Nutzerinnen und Nutzer in irgendeiner Form navigieren. Vielleicht erkennen Sie da ja auch das eine oder andere wieder und stellen uns das dann in der Übungslösung entsprechend vor. Und damit bedanke ich mich wieder fürs Zuhören und wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser kleinen Aufgabe. Bis dann! Ja.